Wir haben alle ein ganz bestimmtes Bild von einem Süchtigen im Kopf. Wie die Leute in Parks in der Nähe von Bahnhöfen. Ein Zimmer mit nur einer Matratze im Raum. Irgendwo in einem heruntergekommenen Vorort. Weit außerhalb von uns. Und wir können es oft gar nicht richtig nachvollziehen, wie jemand so sein kann. Die Wahrheit ist aber, dass wir alle abhängig sind. Bom, bom. Jeder von uns hat mindestens ein gutes Dutzend Süchte und da vorneweg die Selbstsucht, von der wir schon gesprochen haben. Doch was genau ist Sucht eigentlich? Fangen wir mit diesem Ansatz an. Sucht ist das notwendige Bedürfnis nach etwas, um uns zufriedenzustellen. Hier ist es nicht wichtig, von was wir abhängig sind, sondern nur, dass wir einen gewünschten Stimulus brauchen. Alles kann diese Funktion erfüllen. Die verbreitetsten Dinge sind Drogen, Essen, Pornos, Tabak, Alkohol, Sport, Fernseher, Internet, Katzenvideos, Videogames, Sozialisieren, Shoppen, Arbeiten, Gewinnen, Erfolgreich sein, Gossip, Denken, Sex, Aufmerksamkeit und so weiter. Nun, ganz offensichtlich kriegen wir eine gewisse Zufriedenheit, denn fühlen wir uns ziemlich gut, wenn wir unser gewünschtes Verlangen befriedigen können. Das ist jedoch nur der oberflächliche Ausdruck eines tiefer liegenden Mechanismus. Und geht es nicht nur um den Punkt uns zufrieden zu machen, sondern um uns abzulenken von unseren eigenen Gedanken und Gefühlen. Denn ist unsere Aufmerksamkeit auf etwas anderes gerichtet, dann können wir das, was in uns passiert, nicht wahrnehmen. Und die Sache ist, du willst es auch nicht. Denn wenn wir ehrlich sind, dann kommen sehr viele von uns nicht gut mit sich klar, wenn sie für längere Zeit alleine sind. Dann fängt das Denken an, Fantasien und Wünsche zeigen sich und es kommen Gefühle hoch, die vielleicht nicht so angenehm sind. Dieser Ablenkungsmechanismus entspringt dem Unterbewussten, dass sich halt gut fühlen möchte, weil dies im weitesten Sinne überleben bedeutet und alles was zu anstrengend ist oder negative Gefühle in uns auslöst, gleichzeitig für potenzielle Gefahr steht, die Ursache jeder Sucht ist aus dieser Perspektive damit eine Strategie des Unterbewusstseins mit potenzieller Gefahr von außen und die Angst vor der Leere von innen umzugehen. Dieser Mechanismus lenkt dich von dir selbst ab und selektiert deine äußere Welt, um dir das Gefühl von Kontrolle zu geben. Genau das ist die Kompensation aus Angst. Kontrolle. Und wenn du nun auf etwas stößt, was dem Unterbewusstsein genau dieses Gefühl gibt, wenn es das aus einem anderen Lebensbereich nicht bekommen kann, dann wird es dich davon abhängig machen dem Unterbewusstsein ist es dabei egal, ob es auf langer Sicht nun gesund ist oder nicht. Solange es dieses tiefe existenzielle Bedürfnis in dir vorübergehend stillen kann, wird es dies annehmen. Symbolisch steht diese Abhängigkeit dann für Kontrolle über den Todeskonflikt. Doch davon wirst du nichts merken, du wirst nur spüren, dass du unbedingt zocken willst oder eine rauchen möchtest und fängst an nervös und schlecht gelaunt zu werden, wenn du es nicht kannst. Das musst du echt mal verstehen. Das Rauchen zum Beispiel ist dann nicht nur, gib mir Nikotin, weil Nikotin geil ist. Du brauchst es, weil es tief drin für dich Überleben bedeutet. Und wenn das Rauchen oder sonst was auch noch Teil deiner Identität geworden ist, dann wirst du nicht gut damit klarkommen, wenn man dir deinen Zucker wegnimmt. Oh. Alexander! Guckst du schon wieder Katzenvideos? Was haben wir gestern besprochen? Ach man, ich wollte nur ganz kurz mal, echt nicht lange, nur so ein bisschen, bitte. Nein, so geht das einfach nicht. Ich musste den Laptop schon wieder für eine Woche wegnehmen. Nein! Nein! Nein! Du musst es nicht! Nein! Und du machst das wahrscheinlich schon so lange, dass du glaubst, dass das normal ist. Du stopfst dich voll mit all diesen Sachen, hast dann kurz deine Zufriedenheit, doch egal wie viel du konsumierst, die Lehre wird niemals voll sein. Du hast diesen endlosen Hunger, weil es das einzige ist, was du bisher gelernt hast, um mit dieser Lehre umzugehen. Und solange du diesen Reiz von außen brauchst, um zufrieden zu sein, hast du ein Problem. Probier es mal aus, für zwei Stunden ruhig in deinem Zimmer zu sitzen und schau mal, was passiert. Erst verlierst du dich in Gedanken, dann wird dir langweilig und du wirst unruhig. Irgendwelche Bedürfnisse, Gefühle und Tagträume kommen hoch, die dich versuchen, da wieder wegzukriegen. Doch schaffst du es länger sitzen zu bleiben und einfach alles kommen und gehen zu lassen, gelangst du irgendwann daran vorbei. Und Schicht für Schicht kommt alles hoch und du wirst es aushalten müssen. Und dies wird anfangs so schwer sein, dass es einer Folter gleicht. Alleine, mit all dem Mist, der in dir steckt. Und du wirst darin auch erkennen, dass jede Sucht eine emotionale Unreife ist. Warte noch weiter und du gelangst irgendwann in die Lehre, vor der du so Angst hast. Und du wirst dich darin fallen lassen. Dann wirst du die Lehre verstehen und sie akzeptieren. Und du wirst begreifen, dass du keine Angst vor ihr haben musst, weil sie nicht etwas ist, was nach dem Tod kommt, wie du denkst. Sondern, dass sie genau vor dir ist und dass es noch nie anders war dass du schon viel zu lange vor dir selbst wegläufst. Jede Form von Sucht ist ein symbolischer Mehrwert nach Kontrolle für das Unterbewusstsein, um das tiefe existenzielle Bedürfnis des Überlebens zu kompensieren. Dieses Ich-will-jetzt-glücklich-sein ist ein oberflächlicher Ausdruck dieser Motivation. Fehlt das Gefühl der Zufriedenheit aufgrund innerer und äußerer Umstände, desto wahrscheinlicher wird eine Sucht. Je abhängiger jemand von etwas ist, desto stärker hat das Unterbewusste sich auf eine Sache als Kompensationsquelle fixiert, gerade wenn sie Teil der Identität geworden ist. Und desto schwerer wird es sein, diese Sucht aufzugeben, weil es nicht mehr vorhanden sein dessen für das Unterbewusste mit Gefahr und Tod gleichkommt. Dies bedeutet gleichzeitig aber, dass je mehr Bewusstseinsarbeit jemand betrieben hat und diese ganzen komischen Mechanismen wirklich verstanden und die inneren Kausalketten aufgelöst hat, gerade die emotionale Komponente dahinter desto leichter wird es einem fallen, seine Süchte aufzugeben und keinen neuen zu verfallen, weil das Unterbewusstsein dein Verstanden hat, dass es keine Angst zu haben braucht. Wir müssen verstehen, dass die Menschen, die Süchten verfallen sind, die ihr Leben massiv einschränken und von der Gesellschaft ausgegrenzt und verachtet werden, nicht einfach nur einen schwachen Willen haben und andere einen starken. Wir sind alle Junkies, wir haben nur andere Mittel gefunden. Du musst verstehen, dass Sucht Ausdruck einer emotionalen Unreife und einer längst vergessenen Angst ist. Und du dich nun fragen kannst, wie du dein Leben leben möchtest. <lacht> Die Katze. <lacht>